wenn man uns die Zukunft glaubt. Wer bist du und warum interviewe ich dich? Ja, ich bin Lukas und ich habe am Freitag, am 25.09. den Demosanitätsdienst für Fridays for Future Hannover organisiert. Was macht so ein Demosani eigentlich? Also äh, zum einen sind wir natürlich für die Sicherheit der Teilnehmenden zuständig, also wir passen auf, dass ähm, nichts passiert, dass wenn etwas passiert, wenn sich also eine Person verletzt, wenn es einer Person physisch nicht gut geht, dass wir dann ähm, der Person helfen, indem wir ähm, Erstmaßnahmen einleiten und gegebenenfalls einen Rettungswagen rufen. Dann kommt es darauf an, Rettungsgasse zu bilden, also dass äh, die Rettungsmittel auch ihr Ziel erreichen. Aber wir sind auch natürlich Ansprechpartner für die äh, Teilnehmenden der Demo. Wie erkenne ich es denn auf einer Demo? Äh, das ist von Demo zu Demo natürlich unterschiedlich. Ich kann nicht für andere äh, demo sprechen. Meistens wird es durchgesagt von den äh, ModeratorInnen auf der Bühne. Und häufig äh, wird es ein Aushang, wird ein Aushang gemacht wie Demosanis zu erkennen sind und häufig steht auch hinten auf der Weste ein Rückenschnitt. Wie kamst du dazu, dass du Demosani wurdest? Ich bin in zwei Blasen aktiv sozusagen. Ich bin sehr aktiv in der BUND-Jugend, also in der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und wir haben sehr viel mit Fridays for Future zu tun und deswegen kenne ich die Ökoblase ganz gut und auf der anderen Seite bin ich in einer Hilfsorganisation tätig und habe da auch ähm, eine SanitätshelferInnen-Ausbildung gemacht. Das heißt, wenn ich Demo-Sanitätsdienst werden möchte, muss ich anderweitig im Sanitätsdienst aktiv sein? Nein, aber je mehr Erfahrung, desto besser. Aber man kann, glaube ich, auch ganz gut einsteigen, ohne besondere Qualifikation, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, mit erfahrenen SanitäterInnen mitzugehen. Was ist das Schlimmste, was dir je so auf so einer Demonstration passiert ist? Das Schlimmste, was mir bisher passiert ist, war tatsächlich gar nicht so schlimm, sondern es war ein Insektenstich mit Verdacht auf allergische Reaktion Und dann waren wir also erstmal in höchster Alarmbereitschaft, weil allergische Reaktionen auf einen Insektenstich ist nicht witzig, da war aber nichts. Nur die Aufregung und auch ein bisschen Angst, da könnte irgendetwas sein. Und was ist so der Normalfall? Sehr viel Pflastercremen. Ein sehr wahrscheinlicher Fall ist Hypoglykämie, das bedeutet Unterzuckerung. Ist dir schon mal jemand in Ohnmacht gefallen? Nein, äh, zum Glück noch nicht. Aber äh, wir sind natürlich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Und denk dran, deine Stimme zählt. Das nehme ich mit rein. Das finde ich klasse. Was? <lacht> das <ist Dreck. lacht>